Servus miteinander, guten Abend, hier sind die Troglauer. Und wir sind hier bei der Distelhäuser und heute Abend gibt es eine geile Clubparty und wir Troglauer werden Vollgas geben. Viel Spaß! Juhu. And come, and come, and come, and come, and come.